ihr seit bis 12.50 Uhr 12.50 Uhr treffen wieder hier auf dem Bord bei Jinjekum dann beginnt unsere rückreise sie haben ungefähr eine halbe stunde Zeit, dass sie bis in die stadt geht direkt hinter dem bord wo wir geparkt sind Einkaufsmeile. was ihr nicht braucht badetücher handtücher und sowas können sie ruhig hier liegen lassen müssen sie nicht alles mitschleppen wenn sie sagen wir haben keine lust zum stadt dann rechte Seite vom Bord, linke Seite, direkt wo wir reinkommen, da ist ein kleiner Strand, da können Sie auch baden gehen, wenn Sie wollen, wenn Sie wollen, gehen Sie.